Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2. Wir haben davon Rule Man Menendez zum Verhören, den da. Und. Gut, ich kann zoomen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und legen los. Identifiziere Mason David, Netzhautscan bestätigt. Tun Sie, was Sie können. Ich bin auf der Brücke. diesmal kein kind mehr aber mach ruhig weiter und versuch es nochmal. wohlstand ist sünde und wir zahlen dafür so ein selbstverliebter scheiß hör auf in rätseln zu sprechen man hat sie mir genommen weißt du wie sich das anfühlt Das Lagerhaus wurde abgefackelt. Wegen der Versicherung, 11.000 Dollar. Mehr war sie für sie nicht wert. Sie war der Grund für mich zu leben. Aber was ist mit dir, David? Was treibt dich an? Ich etwa? Einstein hielt die ökonomische Anarchie des Kapitalismus für die Ursache des Übels. Dein Vater und seine Leute nahmen mir Pues, tu Papa está muerto. Dein Vater ist tot. Und diese Leute? Am Ende. Was gibt's, Admiral Briggs? Wir ja, haben ein Problem. Ein Passagierflugzeug drängt in den Luftraum der Obama ein. Moment, was ist das? Sind das Vögel? Für... Ich messe. Und spreche, ungleiches Recht, über ein barbarisches Volk. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen! Da sind hunderte von Ihnen. Der Kamerastream aus dem Verhörraum wurde gerade unterbrochen. Wir nennen es sichern. Wir treffen uns auf der Brücke. Wenn er zuckt, wird er erschossen. Verstanden? Die Obama wird angegriffen. Niemand darf diesen Raum verlassen. Du weißt, ich töte dich, Aber lass deine Waffe fallen, sonst töte ich deinen Freund. Ich gebe dir genau fünf Sekunden. Wie konntest du? Mm -mm. uncool Menendez ist dann komm. Was? Die Söldner haben einen groß angelegten Gleitangriff auf die Obama gestartet. Mit Tarntechnologie. Wir haben nicht alle von ihnen erwischt. Sie nehmen das Schiff auseinander. Wir brauchen die Geschütze aus der Waffenkammer. Sie haben Menendez Sicherheitspersonal getötet. Nimm, was du brauchst. Menendez hat das nicht allein arrangiert. Wir haben einen Maulwurf. Zunächst müssten wir die Kontrolle über die Obama zurückerlangen. Ich nehme die. Ja, scheiße, jetzt gibt es die Party... Die automatischen Sicherheitssysteme der Obama sind jetzt in feindlicher Hand. Wo ist hinter mir einer? Dort drin. einem Serverraum, auf den unteren Decks. Auf den Treppen! Alles mit gutem Großbundes an! Achso, hier ist die M27, die ich eigentlich zuerst bin. Ich habe mich schon gefragt, wo die hin müssen. hier die Treppe hoch, geht's nicht, nein. Versiegle die Serverraumtüren. Niemand darf rein oder raus. Das ist mal vorbei. Die Glückssection. Los geht's. Wir kämpfen uns zur Brücke vor. Mir nach. Eine weitere Welle von Gleitern setzt zur Landung an. Ich weiß, doch, unter Männer den Hüften freizuhalten. Nach weiter. Ich bin auf dem Weg zur Brücke. Ich deaktiviere die Verteidigungssysteme von dort. So. Und wir können weiter. Nein, das war nicht der richtige Weg. Ah, doch, Jun. Hier? mal gucken was hier drin ist ach was das ist hier voll geil haben die haben gecheckt dass ich das jetzt habe da drüben schießen noch leute auf mich von hinten rechts auch noch jemand. Ja. Guck, die werden zu mir. Da hat doch jemand gar noch gar nicht geschossen. Egal, der gehört sicher zu mir. So ich bin gerade ein bisschen echt fokussiert, ich will nicht unbedingt sterben. Mal kurz nachladen und los. Gut, ich lag kurz bei der Waffen nach, bevor wir hier benutzen. Damit ich einfach wieder bereit bin. Das ist ein Psychospielchen macht die tot oder lass sie sein ganz ehrlich das ist keine Muni-Küste ich dachte da kann ich zum nachladen Ich dachte, es kommt gut. Irgendwie bin ich hängen geblieben irgendwo. War nicht so geil. Aber naja. Zellete dreht automatisch mit. Alle weg. Jetzt ein bisschen verstecken. Okay, das war jetzt nicht ich, war aus dem Sizer. Ich sag extra nichts, wenn die äh, reden, weil eben aus irgendeinem Grund hat Black Ops nie äh, Untertitel drin. Bei allen anderen klappt aber bei Black Ops nicht. Ich weiß nicht wieso. Das schon alle jetzt Hm, ich dachte, es da wäre mehr los. Taser, der macht schlau. Ich weiß nicht, ob mein Taser wirklich was macht, außer Visuals, aber. Es sieht auf jeden Fall schick aus. Also mein. Die Tür hier. versiegeln. Was ist mit den Sicherheitskameras? Wir sollten gleich wieder online sein. Ich brauche sofort ein Team, das diese Wand durchbricht. Verbindung zu Admiral Briggs verloren. Er könnte in Gefahr sein. Sicherheitskameras wieder online. Gut. Gesichtserkennung über das ganze Schiff. Wir müssen Menendez finden. Suche. Bilddatenbank der Sicherheitskameras. Ein Neustart des Systems ist riskant, Sir. Wir können nicht garantieren, dass es wieder hochfährt. Es hat kein System als eines, das unsere Flotte zerstört. Tun Sie es! Ihre Sicherheitsfreigabe, Sir. Briggs! Menendez befindet sich direkt vor dem Serverraum! Wir dürfen die Systeme nicht herunterfahren! Wenn sie aus sind, kann Menendez einfach hineinspazieren! Briggs! Zu spät. Menendez. Briggs startet die Systeme neu. Er will die Kontrolle über die Verteidigungssysteme zurückerlangen. Und Salazar? In Position. An Briggs Seite. Wir sind Menendez. Überwältigen Sie Admiral Briggs. Admiral Briggs. Das war jetzt ein richtig lärmer Angriff von dem. Nein, nein, nein. Ich habe die extra gerettet. Nein. Oh, sieht das eklig aus? Seine violetten Augen. Elender Schwanzlutscher. Ich werde mich stellen. Es vorbei ist. Ich würde sie lieber tot sehen, als dass sie sich stellen. Ich kann es Ihnen nicht verübeln. Warum lassen Sie es nicht einfach Salazar tun? Rex ist ein guter Mann, Menendez. Töte ihn nicht. Schieß ihm ins Bein. Ich werde ihn nicht töten. Ich war. Wird Admiral Briggs verstehen, warum ich ihn nicht getötet habe? Salazar, beeil dich! Salazar, Salazar, wie du Wo komme ich hier raus? Ach, hier drin. Ich lasse es die Kam und Kam gerade raus meinen. Einfach mal so den Ball. Scheiße, Salazar ist einfach ein Arschloch. Ist ist niemand verbunden. mehr da. Das war sein Plan. Menendez hat einen Chip an Bord geschmuggelt. Das gesamte System ist gehackt. Er hat nun Kontrolle über das Satellitennetzwerk, das die gesamte Drohnenflotte steuert. War das in seinem Auge? Das informieren. Seien Sie vorsichtig. Wenn Salazar eingeweiht war, gibt es noch andere. Lassen Sie auf. Er muss zur Krankenstation. Okay. Unsere Techniker müssen sofort daran arbeiten. Wir müssen die Quelle des Satellitenkontrollsignals finden. Was zur Hölle ist passiert? Salazar. Er hat uns alle getäuscht. Er arbeitet für Menendez. Wie konnte er das tun? Was redest du da? Er war einer von uns. Section, ihr Sicherheitsteam Epsilon. Wir haben Salazar geschnappt. Er hat sich widerstandslos ergeben. Wo sind Sie? Angar 2. Ist er Mid. auch lieb? Was ist mit Menendez? Er hat einen unserer Jets genommen. Wir haben ihn knapp verpasst, Sir. Du hast uns alle verraten, Salazar. Heute ist ein schwerer Tag, Section. Aber morgen haben wir alle gewonnen. Du nicht. Ja, dann. Ich glaube, ich bin ziemlich voll, aber ich stecke mal kurz noch mal alles hoch. Einfach sicherheitshalber. Dass ich, äh, ich nehme 27. Ein auf diesem Kanal. Diesmal hat meine Ausrüstung vorher zusammengestellt äh, nichts gebracht, weil ich die nicht bekommen habe. Schade eigentlich. Wir sind zu spät. Kommando, Minander ist schon in der Luft. Fuck you! das war eine blöde landung ne kommandant wenn denn das ist schon in der luft die verteidigung hält sie nicht auf er hat die kontrolle über unsere drone kann ich hier machen ein startbereites mitoll bestätigt sicherheitsteams werden unsere letzten flieger sichern ach so ich kann dem Ding jetzt sagen, wo er hinschießen soll. Ich komme da natürlich nicht hoch. Ich ja, glaube, jetzt haben wir langsam alle erwischt und da muss ich reden. nachladen, weil da nur mehr Feinde kommen. Ich oh wollte gerade sagen, wir fahren doch jetzt rückwärts und der Pilot ist Na Das mochte ich an der PS4 immerhin, also mag ich, dass man die Trophäen direkt nachgucken kann. Odysseus, Admiral Briggs hat überlebt, äh, SCC hat hunderte Drohnen losgeschickt, die Verteidigung der Obama hielt stand, die Obama ist gerettet, Kammer wurde exekutiert und konnte den Wurm nicht analysieren. Konnten wir das verhindern? Ich glaube nicht. Die Besatzung der USS Obama hat Melendres Angriff überlebt, das ist okay. Aber ich glaube, Karma konnten wir gar nicht retten. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir da eine große... Ich mache einfach irgendwelche Skins drauf. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass wir da keine Chance hatten, die zu retten, die Dame. Hm, irgendwelche Herausforderungen abschließen. zu schützen. Sure, sure. Danke, Madame President. Ihre Taten sprechen lauter als alle Worte. Madame Präsident, der Zielkommander, der Menendez gefangen hat, bittet um Zuweisung zu ihrer Truppe. Niemand hier weiß mehr über Menendez. Und er glaubt, dass sie ein Ziel sein könnten. Sir, wir haben Aktivitäten am Boden. Mehrere Ziele. Oh mein Gott. Die Drohnen. Die ändern den Kurs. Der Zähnere Speicher war viel zu wichtig. Er zielt auf die Präsidentin. Marine One steht unter Beschuss. Sofort landen. Alarm zur Evakuierung mit AMREP. Wir gehen runter. Präsident. sind Sie okay? Ja. Sind Sie sicher? Evakuiert Sie nach Promnight. Ach, oh je, es wird einfach nicht mehr besser. Ich habe das Gefühl, nach jedem Kapitel wird es einfach wieder schlimmer und schlimmer und schlimmer. ruhig. Ein glatter Durchschuss, alles wird gut. Ich blute noch! Hier ist etwas gegen die Schmerzen. Verdammte Mistkar. Madame President, die Drohnen haben Air Force One und Marine One ausgeschaltet. Luftevakuierung unmöglich. Jones, wie steht es um die anderen Konvois? LAPD-Berichten zufolge sind die Straßen gefährdet. Hunderte schwer bewaffneter Söldner haben L.A. zeitgleich angegriffen. Gibt es bereits Tote? Downtown L.A. wurde evakuiert. Vorläufige Berichte unter den Erwartungen. Gott sei Dank. Mason, wie gehen wir jetzt vor? Madam President, wir bringen Sie zum Prom Night Bunker unter dem Bonaventure Hotel in Downtown. Johnson, ich will Truppen auf den Straßen und diese Drohnen ausgeschaltet. NORAD hat 200 FA-38 aufgetrieben. Sie sind nur fünf Minuten entfernt. Genau das hatte Menendez von Anfang an vor. Ohne die G20-Anführer werden kapitalistische Regierungen weltweit stürzt. Heilige Scheiße! Ich sehe einfach jetzt schon nichts mehr. Danke jetzt. Ich glaube, ich bin tot? Ja, ich bin tot. Cool. Ich habe einfach von Anfang an nicht gecheckt, wo ich bin. Jetzt ist es langsam dunkel hier drin. Das wären mal gute gewesen. Da steht ja benutzen. Ich wollte eigentlich dahin und das halt benutzen. Anscheinend kann ich es nicht benutzen. Okay, dann eben nicht. Aber jetzt geht's richtig hart ab das Spiel. Es ist richtig krank. Also wirklich, die Story ist echt abartig. lasse die kopf am Leben. Jetzt. Guck mal, was ich da oben schießen. Sie die drum mit dem Boden Luftgeschütz. Eben, das will ich ja. Aber ich muss doch da landen. Okay, ich muss nach vorne drücken. Oder ich bin nicht weit genug gesprungen, vorhin, weil jetzt geht es plötzlich. Folgen Sie dem Ziel zur Zielerfassung, drücken Sie R1 äh, zum Feuern. Sie treffen sich durch! Guter Schuss! Direkt vor uns, Angriff! Ja, verdammt! Linke Seite, lenkere Seite! Feuer jetzt! Gut geschossen, Bruder! Da sind ganz viele noch. Es ist auch scheiße riskant, so ein Auto so schräg zu hocken. Ja, das kommt, glaube ich, sehr spät. Laufen wir es noch? Jawohl. Oh nein, oh nein, oh nein. Section, hier spricht Anderson. Ich reagiere auf ihren Notruf. Warte auf Anweisungen. Anderson, wir sind unterwegs nach Promnight mit der Präsidentin. Er bitte bewaffnet. Ich Kann mich nicht bewegen, ich kann nur den Kopf schütteln. Okay, beachten Sie, ich bin allein. Der Großteil meines Geschwaders ist abgeschossen oder kämpft gegen Drohnen. Verstanden, wir kriegen das schon hin. Aber Lagebericht. Die Autobahn ist voller Söldner! Scharfschütze da abseilen. Schlafstützen. Bringt die Präsidentin dort runter, während ich Deckung gebe. Reichen wir auf! Los, los! Vereinen wir uns oder die Leute da drin sind tot. Wir sind am Boden. Alle vollzählig. Mehrere Söldner im Sattelzuganhänger. Unsere Autobahn rechte Seite. Wer ist? Denn? Von rechts nähern sich weitere okay, G-Trucks. Bei dem Fahrzeug in Deckung gehen! in bewegung die muss ich beschützen ja das die kosten davor da setzt noch eine g-truck infanterie ab in deckung bleiben ich gebe bescheid wenn es sicher ist wir stehen von allen seiten unter schwerem beschuss durchbrechen die g20 anführer in diesem fahrzeug haben keine zeit mehr sie sind genau über uns Samson, hinter dem Stützpfeiler! Verdammt, halt sie von uns fern. Verdammt, werden von oben beschossen. Und oben? Wo? Auch von oben. Sie haben Scharfschützen auf der Überführung. Hinter den Schildern. Da habe ich jetzt keinen gesehen bis jetzt. Oben ist noch einer. Sicher zu den Fahrzeugen. Okay, jetzt. Und danach bin ich kurz die Folge. Äh, und so habe ich gesehen, aber gibt es nicht mehr allzu viele Kapitel, also würde ich dann das letzte das eine Folge machen, unabhängig von der Länge wahrscheinlich. Äh, das heißt, ich spiele jetzt noch ein bisschen. Und danach mache ich das Ganze als letzte Folge, es sind die Folge Nummer 12, die den Abschluss gibt, unabhängig von der Länge. Außer also, sie geht jetzt zwei Stunden, dann breche ich sie vielleicht nochmal. Müssen. Die eine vorne. Ich weiß nicht mal, wo ich hier hindu äh, hindurch komme, aber. So, also ich musste schon langsam da, darüber. So. Jetzt aber! Bin ich ein bisschen lame, dass ich nicht drüben bleiben kann. Würde ja genauso Sinn machen, dass ich von der Seite flanke. Aber nein. Ich muss fahren. Ja, das machen wir nächste Folge. Gut, dann gucke ich mal, wie gesagt, etwa nächste Folge wird wahrscheinlich die letzte sein. Und ich ziehe einfach durch, aber mal schauen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist auch mit Zucker. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.